Ich habe diesen Dankbarkeitsbrief zu meiner Mutter geschrieben, weil ich glaube, ich habe mich nicht genug bei ihr bedankt, bei meiner Mutter. Ich habe darüber geschrieben, ich habe mich darüber bedankt, dass sie mich so erziehen hat dass sie mir immer was gekocht hat zum Essen, dass sie auf mich aufgepasst hat. Und ähm, ich habe es meiner Mutter nicht gezeigt. Ich habe vergessen, es ihr zu zeigen, aber weil Muttertag jetzt fast da ist, will ich es ihr an Muttertag geben. Ich habe sehr viele Dinge realisiert, was meine Mutter für mich gemacht hat, die ich vorher nicht realisiert habe. Ich versuche mich noch mehr zu bedanken bei meiner Mutter, weil jede Sache sie tut so. Zum Beispiel, wenn sie kocht für mich, dann bedanke ich mich bei ihr, was ich früher nicht gemacht habe wusste ich nicht, dass jetzt so was, was Gutes ist. Ich bin teamfähig. Ich arbeite sehr gerne mit Menschen und ich bin auch anpassungsfähig. Ich bin auch eine Person, die man über alles reden kann. Ich bin sehr vertrauenswürdig. Ich habe herausgefunden, in der Mittelschule, wir hatten sehr oft Teamarbeit und ich wollte und ich habe mich sehr gut mit den Leuten so hingesetzt, wir haben sehr, darüber sehr gut geredet. Ja, dort habe ich einfach erfahren, dass ich teamfähig bin. Die haben mir so gesagt, ja, du bist äh, sehr vertrauenswürdig und so. Sie haben, meine Freundinnen zum Beispiel, wenn sie Probleme haben, sie kommen zu mir, weil sie mich sagen, sie nicht vertrauen.